Willkommen zu einer neuen Folge von Pikuniku. Aber diese Folge wird ein bisschen anders, denn das hier wird die letzte Folge, die ich machen werde. Falls ich hiernach zukünftig noch weitere Folgen machen werde, werden das Bonus-Episoden sein. Das wird auch gekennzeichnet als Bonus. Hier, das ist Folge 14 und die finale Folge, damit wird das Let's Play offiziell beendet. Ähm, ich weiß, es gibt ein paar Passagen, zum Beispiel in diesem einen Ort in einem, in einem Wald, und diese einen Vogelstatue äh, zum Beispiel, oder was auch immer das in einem Holzding war es gibt auf jeden fall stellen im spiel da habe ich absolut keine ahnung was man da machen soll oder wie man irgendwas neues entdecken kann und es ist zum teil auch nicht ist es auch überhaupt nicht relevant und es gibt auch online keine info dazu vielleicht gibt es auch gar nichts ist das nun Prank, lol also falls da irgendwer was weiß in zukunft könntest mir ja gerne schreiben mal gucken ob ich dann immer nachhol aber das hier wird die letzte folge und vielleicht meine Bonus-Episode. Wahrscheinlich auch mindestens eine noch. Kann ich mir gut vorstellen. Auf jeden Fall, was ich euch jetzt zeigen werde, ist äh, zwei Achievements. Und zwar einmal dreimal in Bass Kick äh, gewinnen. Dreimal in Bass Kick verlieren. Also hintereinander natürlich alles alle beiden. Und danach zeige ich euch das äh, eine Computer-Mini-Spiel von dem einen Wurm, denn es gibt ein Achievement, wenn man in dem Spiel 999 bzw. eigentlich 1000 habe ich gesehen, aber 999 Punkte erzielt. Ähm, und wie das funktioniert, das seht ihr jetzt. I'm gonna put the police here. I'm gonna put the police here. I'm gonna y la playa y la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 We are la So, und was ihr jetzt gesehen habt, das war, wie gesagt, die Bestkickmeisterschaft und der Sture. Und jetzt fehlt uns nur noch ein einziges Achievement. Das ist nämlich der Tanzmeister. Und den kriegt man nur, wenn man in der Story, während die Story ist. Und man äh, soll ja, bekommt äh, ja erst äh, in diese Gang rein, wenn man das Tanzminispiel schafft. Und was man da machen muss, ist, ähm, nach 100% alle 110 Noten zu bekommen. Äh, also richtig zu schaffen. Wenn man es einmal verkackt hat, eine Note falsch, alte 4 und nochmal neu starten. Und das äh, habe ich erst jetzt gerade vor 5 Minuten oder so rausgefunden. Und. Äh, das bedeutet, ich muss ein drittes Mal das Spiel neu starten. Und da sage ich nur, leck mich. Das mache ich nicht. Vielleicht mache ich das Offscreen irgendwann mal und mache daraus eine kleine Bonus-Episode, wie ich es geschafft habe. Aber das mache ich jetzt bestimmt nicht. Und damit jeder weiß, dass ich das Spiel mal 100% habe, gibt es jetzt heute noch, bevor die letzte Folge beendet wird, die Trophäensammlung. Wir gucken uns alle Trophäen an. Mit dieser schönen Musik. Das ist der gehende piku ich finde, der sieht sehr cool aus und ich finde es allgemein richtig cool, dass die hier so 3D-Modelle von den äh, Characters hier reingebracht haben. Ich finde einfach, das sieht sehr cool aus und passt auch irgendwie. Ich finde es nur schade, dass die in gar keinen einzigen Ort des Spiels aufgetaucht sind, außer halt in den Geschenken. Mm. Aber lasst mich auf jeden Fall wissen, wie ihr die äh, Trophäen findet und welche eure Lieblingstrophäe ist. Ich versuche sie auch von allen enkels zu zeigen, wie es geht. Und ja, das ist der versteckte Felsen. Ihr erinnert euch vielleicht noch. Sieht sehr cool aus. So wie alle eigentlich. Ich finde der Baum sieht ein bisschen lame aus. Gut, der Stein ist jetzt auch nicht das geilste, aber... Das soll ja nur darstellen, dass er sich halt immer von uns versteckt hat. Der Kickmeister, Den haben wir vorhin auch noch, schon mal, noch, noch mal gesehen. Der hat so ein paar Schweißtropfen oben. Oder er ist einfach überrascht. Keine Ahnung. Wir haben ihn besiegt und er ist überrascht. Yeah. Hat auch ein sehr cooles Design. Weiter geht's mit Sam, der Schleim. Du wirst schon, die alte Oma, wo wir die ganzen äh, Vasen kaputt gemacht haben, so wie Link. Und sie bewegt sich sogar. Das ist alles hier so Schleim. Okay, das Gesicht fliegt sogar. Lol. Also wenn ich jetzt hier so rumschüttel, so zack zack, dann sieht man das auch ein bisschen besser. Das ist cool gemacht. Soll halt richtig darstellen, dass es nur ein Schleim ist. Macht nur ein bisschen kaputt, dass da oben einfach so eine Blume rumschwebt und hier vorne so ein Gesicht rumschwebt. Aber ansonsten ziemlich cool. Finde nur schade, dass allgemein Sam nur in einem einzigen Ort auftaucht und dann gar nicht mehr. Der Widerstand, ah genau die meine ich, diese Gruppe hier. Finde ich auch sehr cool. Ich finde so blöd, dass sie so ein bisschen zu sehr 2D sind. Aber anscheinend sind die Einwohner da alle mega 2D. <lacht> sind auf jeden Fall äh, ein sehr großer Teil gewesen von unserem Let's Play. Und es wird Zeit, Abschied zu nehmen. Bye bye Ein riesiger Roboter. Ja, diese bösen Roboter. Und das ist echt cool gemacht. Man kann sogar reinsehen in die Augen, dass da halt so Raum, also so Platz ist für die beiden, dass sie da stehen können, weil sie sogar daran Füße. Also, komm, das ist echt cool gemacht. Vielleicht sehen wir gleich noch so einen ganz normalen Roboter, das kann ich mir noch vorstellen. Aber das ist echt mega cool. Der dämonische Toast, der nur in einem Minispiel kurz auftauchte. und ich in einem einzigen Haus. Aber hey, zumindest haben sie sich Mühe gegeben bei der Trophäe. Ich glaube, das ist hier die Hauptattraktion von dem Charakter den Wir, glaube ich, umgebracht haben. Ups. <lacht> Aber komm, das, das ist echt cool gemacht, diese Statue. Oder Trophäe. Wie auch immer. Pick War auch eine große Überraschung so für mich. Dieses Minispiel. Oh lol. Schatten-Schlüssel äh, sieht man da einfach äh, den, den, den Wurm, wo ich den Namen wieder vergessen habe, weil das Spiel schon zu lange her ist, dass ich das mal durchgespielt habe. Habt auch bestimmt schon gemerkt, dass die letzten paar Folgen, wo ich mit Ingi zusammen gespielt habe, ein bisschen spät kamen, wenn man das mal vergleicht. Liegt einfach daran. Oder, habe ich ja schon gesagt, aber auf jeden Fall. Ist halt ein bisschen blöd, dass ich jetzt nicht mal so viel äh, in Erinnerung habe. Pico am Strand. Eine sehr seltsame Trophäe an einem Ort, der nur für diese Trophäe aufgebaut ist. Generell finde ich, das Spiel hat das Spiel so ein bisschen verlorenes potenzial manchen stellen aber das ist echt cool hier und ich bewege das alles übrigens mit dem stick auf dem pro controller Und ja das sieht schon ziemlich cool aus Die Würmer genau die meine ich die sind richtig cool Ich finde auch den größenunterschied sehr, sehr interessant weil das oben links soll ja die mutter denke ich mal darstellen und pico ist einfach Schon ziemlich groß im Vergleich hier. Also, diese diese äh, Trophäe würde ich sogar im Real Life kaufen, so als Merch. Die hat was. Die ist cool. Könnten sie allgemein mal machen, aber. Naja. Ich mag auf jeden Fall diesen 3D-Look. Ernie, der Wurm. Einer der besten Charakter im Spiel, meiner Meinung nach. Wobbelt der auch so ein bisschen? Bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Ich glaube, der Wobbelt leider nicht. Schade, aber gut, was soll man hier zu dem jetzt sagen? Ist <lacht> halt er auch nie und da sehen wir auch noch mal einen einen Sunshine-Roboter sehr, sehr cool. Weiß ich überhaupt nicht, wie, wie lange die Folge wird. Wahrscheinlich ist sie schon so 30 Minuten am Ende. Passt aber, ist mir egal, solange es die letzte Folge ist und ich das endlich abhaken kann. Mr. Sunshine, die nervigste Trophäe von allen. <lacht> Weil ich wegen dieser Trophäe das Spiel neu starten musste, komplett von vorne. Ja, war ziemlich blöd. Und jetzt vielleicht sogar für den Tanzmeister nochmal. Na dann ist das halt so. Wie fandet ihr eigentlich Mr. Sunshine? Ich fand ihn ein bisschen... Mm, predictable, zu Predictable und... Bisschen unoriginell. Aber ansonsten halt ganz okay, schätze ich. So, hier sind die äh, Together Trophäen. Piku und Niku 1. Also man selbst spielt halt P mit Piku. Und der zweite Charakter ist Niku. Deshalb heißt das Spiel auch Piku Niku. Aber... Ist trotzdem ein bisschen seltsam. Allgemein, am Anfang, als ich das Spiel gekauft habe, wusste ich halt wirklich nicht, dass das Spiel so wird, wie es jetzt halt geworden ist. Das war halt auch schon ziemlich weird. Pico Niku 2, da fallen sie auseinander. Unten Nico und oben Piku. Sie sehen aus, als wären die so Bohnen. Nom, lecker. Pico und Niku 3, da kriegen sie Beine und stehen Seite bei Seite. sehr sehr cool Hat auf jeden Fall was. Piku und Nico 4. Da tanzt Piku auf Nico. Apropos tanzen? Nein, okay. <lacht> hier, hier. Achtung, Achtung, da kommt Piku. Ah! Und die letzte Trophäe. Piku und Nico 5. Und Piku tritt Nico in den Hintern. So long, Nico. Yeah. Ich finde auch, das ist eine, so der, einer der coolsten Trophäen. Ich versuche sie gerade von jeder einzelnen Enkel zu zeigen, genau wie alle anderen. Damit, falls ich mein Spiel neu starten sollte, dass ich zumindest die Trophäen nicht mehr sammeln muss. Bis die 100%. So, und das war Niku. Ich hoffe, euch haben die 14. Folgen gefallen. Und ich hoffe, euch gefallen vielleicht auch die Bonus-Episode in Zukunft. Mal schauen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich wirklich über ein Like freuen. Und äh, vielleicht gefallen euch mal ja, ein paar andere Let's Plays, die ich auf meinem Kanal habe. Vielleicht auch ein paar Steam-Spiele oder vielleicht auch Nintendo-Sachen. Keine Ahnung, was euch so gefällt. Ihr könnt euch ja mal umschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Random Steam Game wieder. Haut rein und ciao, Leute!